Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir viel vor. Wir sprechen über Videokonferenzen, wir sprechen über Teleprompter und wir sprechen über das iPhone als Webcam am Mac. Es geht also einmal mehr um den Arbeitsplatz oder Heimarbeitsplatz.